Hallo, hallo! Schönen guten Tag, Angelfreunde! Ich bin nochmal mal am Start. Aber heute ist schon kalt. Hm? minus 5 Grad. Aber wir haben endlich ein bisschen Sonne und kein Wind. Und das ist super wichtig zum Kajakangeln. Deswegen fahren wir auf die Ostsee. Bis gleich! Ja Leute, das Wasser ist ideal. Wetter top, kein Wind, super Sonne, kein Wellen. Sieht super aus. Wir haben noch einen Kajakanger getroffen. Ja, top. Aber wenn wir ein Coronavirus, wir aber wir unsere Basque. Bleibt <lacht> gesund und mal wir wie das läuft heute. dran. Waren angekommen bei uns. Das heißt, die Fische sind da, wenn wir einfach am Echel und sehen und die beißen auch. в Anzeigen am Grund gesehen. Der war einzeln. Oh, das ist ein Dorf. Das erste Dorf, nicht weit von die hängen. Ein Riesen, aber das ist eigentlich. Oh, aber schöne Biss. Yay. Ich habe eine Eco am Grund gesehen, aber fast am Grund. Gesagt, ja, vielleicht ein Dorf. Abgegangen, aber <lacht> wieder auf dem Schamboot. Oh Gott, das ist schwer. Also wir haben viele offen MU probiert. Gar nichts. Flach ab 1,5 Meter, 3 Meter, 5 Meter, 6 Meter geschleppt, geworfen. Kein Fisch. Wir haben auch einen Kajakangler getroffen. Also auch 16 Kilometer geschleppt. Nur ein kleines Dorf. Mit Glück habe ich einen Dorsch und einen Plattfisch gefangen, sonst ja viel Hering, aber das ist Das Wetter ist super, Das war ein super Vormittag, aber ja, war 14 Grad Unterschied zwischen gestern und heute, also war heute super super kalt und die ganze Woche ganz warm, ja, das ist nicht gut für die Fische, Es ist besser wenn das bleibt, fast mit gleich aber es ist so. Das war trotzdem eine super schöne Ausfahrt und hat Spaß gemacht. Ein paar Fische mitgebracht. Ja, läuft. Ich wünsche euch Petrial und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bombe. Tschüss. Perfekt.